Hallo, mein Name ist Laura und ich unterrichte Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan. Und das Besondere am Kundalini-Yoga ist, dass es auf bestimmte Effekte abzielt. Es wird in Übungsreihen und Meditationen unterrichtet. Und es gibt zum Beispiel Übungsreihen für bestimmte Organe oder für bestimmte Stimmungen. Und ich freue mich, dir das im nächsten Frühjahr 2020 an der VHS in Leipzig zu zeigen. Und jetzt zeige ich dir exemplarisch zwei, drei Übungen. Zum Beispiel gibt es Übungen, Haltübungen, in denen man lang und tief atmet. Das kann man auch mal für ein paar Minuten machen. Das kann man dann auch nur mit langem tiefen Atem. Dann gibt es Übungen, wo es eher um Dehnungen geht. Und es gibt auch richtig anstrengende Übungen, auch wenn sie nicht so aussehen. Und ich freue mich, dich nächstes Jahr willkommen zu heißen.